Ich möchte euch heute unser Buch E-Commerce mit Amazon vorstellen, mit der Erfahrung über 150 internationalen Amazon-Projekten, aber natürlich auch mit einem Schwerpunktthema Amazon Advertising, meinem Steckenpferd, für Anfänger, aber auch für Experten, alles auf 400 Seiten in einem Buch.